Gas geben, Gas geben. Oh, eine blaue Keycard. Nice. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Heute, wie schon angekündigt, erforschen wir hier ein bisschen den Haber, schauen uns das Rätsel an und sammeln die Green Card, damit wir endlich in Amerika arbeiten dürfen. Viel Spaß. So. Ja, da lohnt sich doch das Leithaus noch mehr wie oh, ein cooles Messer. Lohnt sich mehr wie der Harbour selber. Oh, da ist die Green Card. Ja, lassen wir die Leute in Ruhe. Perfekt. Dann können wir das noch kurz erledigen. Sonst was? Telefon wenn wir eh schon hier sind, schnappen wir uns doch noch hier das Zeug, was hier drin ist. Okay. Campfire. Okay. Jup, jup, jup. Kann man hier hochklettern? Meister, Jump and Run, Profi. Oh, hier ein Häcksler. Perfekt. Äh, haben wir was zum Häckseln? Da haben wir was, da haben wir was. Sonst haben wir nichts. Da komm, den teppich auch mal weg. Den finde ich nicht hübsch. Immer Stoff raus. Hier. Hier erwartet. gibt noch es noch dich hoch. Okay. auch wir mal, was uns hier oben noch erwartet. Die Aussicht. Uh, uh, uh. Okay. Uh, uh, uh. Der Tod erwartet uns hier auch noch. Ah, aha. Interesting. wertvolles Zeug drin. Okay. Anzeige Back. Ja, muss ja hier, hier oben irgendwas richtig cooles auf mich warten, wenn das hier so tricky ist, hinzukommen. Und ich hoffe, das ist nicht nur eine gute Aussicht, sondern es lohnt sich hoffentlich auch. Noch wieder hoch. Okay. Okay, das ist nur eine coole Aussicht. So. Und der Tod. Es ist weit. Heißt, wir klettern hier runter. Ehrlich gefährlich. Aber es schaffen wir schon. Hier. Wollen mal hier noch weiter runter? Okay. So, nicht runterfallen die Enttäuschungen erspart, hier nicht weiterkommen zu können. Scrap. scrap it again. I'm a scrap, man. scrap a di bi da noch. Ich wechsel schon mal los. Oh. Jo. da komm, hier ja, die Leuchter packen wir auch mit rein. einfach da wieder runter wo wir hochgekommen sind und der green card können wir endlich nach amerika endlich jetzt wurde trump weg nach amerika und zurück Ich genauso. Kann ich dir nur zustimmen. So, was ist denn... Wie viel Scrap haben wir denn jetzt? Okay. 450. Ja, 350... 350... ist jetzt nicht die Welt. Ja, ordentlich Kohle haben wir auch schon wieder auf dem Konto. 1200... Können man uns auch bald wieder ein neues Auto kaufen. Ich glaube 1600 kostet das kleine Und schauen wir mal wo uh, es blitzt und hat ein Gewitter zieht auf oh, ein bisschen Holz schade nie das Auto war auch nicht fahrtüchtig oder? ja Hallo. Schön alle in der Kopf. Wie sich's gehört. gehört? Komm, wir müssen halt auch mit schon hier sind. So, ein bisschen Platz schaffen ganze coole Zeug, was wir jetzt dann da hoffentlich in dem Gebäude looten. Können wir auch mal noch hier rein. Sehr. Also. Ich habe die Sicherung in dem Auto gelassen. Ich bin ein Held. Der größte Held der Welt. Also schnell die angefangene Sicherung holen. Da Wartet schon wieder ein Zombie auf mich. Ja, genau. Du hast Reichweite 5000 Meter. Triffst mich von überall. Habe ich aber kein Problem mit. Steck das weg. Lauf weiter. Und hol mir meinen Kram. Und vielleicht fahre ich jetzt einfach rein. Fertig. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm... Genau. Hier packen wir das noch ein. Jo. Dann fahren wir kurz hin. Geht entspannter. Aber da. Ist alles in Ordnung, junger Mann? Ohne Überwachungskamera. What the fuck? des Todes. Wird mein Auto zerstört? Aha, oh Gott, wäre ich schneller gelaufen, glaube ich. <lacht> okay. Gut. Also. Keycard. In den Inventar. Sicherung hier rein. Und Gas geben. Schalte an. Uh, turn on. Okay. Und los. Gas geben. Gas geben. Oh, eine blaue Keycard. Nice. Okay. Also hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Ist das sonst irgendwas cooles? Ehrlich, hier voll gelohnt. Das war's. Nur die blaue Keycard. Okay. <lacht> habe ich jetzt mehr erwartet. Eindeutig habe ich jetzt hier mehr erwartet. Wir machen hier aus. Und unsere Sicherung wieder. Okay, na gut, die die hätten wir jetzt auch bekommen, lassen wir hier drin. Egal. Okay. Blaue und grüne Keycard haben wir da jetzt. Grüne können wir noch einmal verwenden. Und die blaue noch zweimal. Oh, will ich da So, uh, rückwärts, right, vorwärts und raus hier. So, upsala. Mal dringend mal das Auto dann reparieren, wahrscheinlich, nachdem jetzt hier gegen jede Menge Zeug gerauscht bin. So, dann überlegen wir uns mal, oh, dass ich den Feind schon überfahren habe die mitten auf der Straße schläft. Irgendwas war da. Hier, Autos. Bär ist auch noch da. Albeer. Also Sprit haben wir genug dabei. Zeit und Lust ist auch noch vorhanden. Das heißt, wir bewegen uns Richtung Tankstelle und Junkyard. Also nächste Rechts. So viel los hier. Ja. Look Zyniker. Ja, oh, hier ändert sich die Landschaft. Oh Gott, was ist das für ein Riesenladen? Ja, hier ist eine Green Card für ein Gear. Okay, das sollte man vielleicht zuschlagen? vielleicht sollte ich mir die einfach kaufen das ist okay, das ist eine andere pistole hallo Okay. Vielleicht könnte ich mir die kaufen, dann kann ich mir mein Blueprint machen, dann kann ich die reparieren. Das machen wir. es denn hier sonst noch so? Uiuiuiui. Ui, ui. Thompson. Semi-Automatic Rifle. Jede Menge Moon Okay gibt es ein Zeug der günstig her, der braucht wohl scheinbar sehr viele Gears Gears of War Ui, ui, ui, vom Weg ab bin ich vom Weg abgekommen. Ab zur ja. ab Gasstation, da gibt's bestimmt irgendwas Cooles. Hoffe ich doch mal. Auto reparieren. War nicht schlecht. Wenn wir mein Auto draufstellen, wie sieht denn das aus? Ah, okay. Hm, naja. Ist nicht notwendig, das zu da reparieren. Ah, hallo? So, bedienen wir uns die Maske schässlich, die lassen wir hier. schießen können. Aber reparieren tun wir dann im Defekt die hier. So, was haben wir denn hier? Oh, da gibt es auch eine Green Card. Perfekt. Zum Glück haben wir da vorhin keine gekauft. Jetzt wird da Geld gespart. Gears gespart. Lootenswertes. Scheinbar nicht. Ein von irgendjemand. noch in die Werkstatt gucken? Oh, ein Auto. Aha. Ein Schatztunnel. Okay mehrhaft aber besser als nichts hier machen wir wieder einen schredder der schredder die federn behalten wir jetzt auch mal noch die ist jetzt auch Feder einlagern hier Genau, das könnten wir reinschmeißen. Viel mehr sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Hi. Okay. War das der Weg, wo ich hin wollte? War der Weg, wo ich hier ja. kann ich nicht noch ein anderer Ausgang Hier bin ich hergekommen jo. Oh, okay Also alles durchsucht Gasstation war auch nicht sehr ergiebig Zu heiß hier Okay Wie sieht denn mit Benzin raus? Ah, ein bisschen was haben wir noch. Legen wir mal noch nach. Hi. Okay. Also auf weiter. Wenn wir schon hier sind, gehen wir noch zum Junkyard. Hallo. Krass. Lautsprecher kann man Musik machen. There is Music in the Air. Uiuiuiui, ui, ui, ui, fehlt die halbe Straße. Gears. Gears, Gears, Gears. jetzt gleich noch eine Kiste. Ja, es lohnt sich ja echt nicht, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ständig steigt man aus. Wenn man hier anfängt, Zeug zu lösen. Was ist denn das? Tesla Coil. Das klingt ja interessant. Legen wir hier mal noch ein paar Sachen im Auto ab. Oder auch nicht. Okay. Das legen wir hier rein. weiter so. oh, geht's. Nein, nein, ich sehe die Kiste auf diesem Wagen nicht. so richtig in Zeitstimmung, wenn man hier so durch die Landschaft fährt und nach Loot sucht. Okay, Junkyard. So, dann schauen wir doch mal. böse Buben. Mal hier mal vorsichtig voran. Na, dass hier wieder irgendwelche schießwütigen Kerle unterwegs sind. sieht bisher mal noch nicht so ergiebig aus, hier. Okay. Okay, hier ist nix. wird sie wieder rausgehen. Ja, hier geht sie wieder raus. Okay, jetzt da oben sieht interessant aus. Da sieht es nach mehr Loot aus. Vielleicht auf diesem Weg hier. Nee, das ist kein Weg. Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Fluid Combiner, Timer. Okay, nehmen wir das mal mit. Aha. Im Herzen des Schrottplatzes. Wobei gehen wir gleich noch? Oh, uh, ein Panzer. Sehen, möchte ich ab? Okay, hier geht nichts. Drüben ist noch ein Aufgang. Schauen wir uns doch mal den an. Da will jemand wohl nicht, dass man da hochgeht. Okay. Dann halt nicht. Oh, aber die Solarzelle, die müssen wir mitnehmen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Die brauchen wir. Oh, hier ist auch ein cooler Weg. Der sieht auch vielversprechend aus. Oh, hier ist wieder ein Schredder. Ja, noch eine Green Card. Aha, da ist auch noch eine Kiste. Sehr sehr gut. Hier mal wieder was schreddern, wenn wir eh gerade hier sind. Das und das. Auf jeden Fall. Sonst noch was? hier rein? Ne, ich glaube nicht. Checken wir mal nach die Gegend da drüben, wo die Kiste da liegt und dann war da irgendwo noch diese Rohrverbindung. So, schauen wir noch mal kurz, ob wir an die Stelle noch mal finden. Ah, hier ist noch mal eine Kiste. Ist mal reingekommen. Gleich mal an der Kiste vorbeigelatscht. Genau, das war da, wo wir rein sind. Genau, und hier war das. Das heißt, wir gehen hier links. Links hier rechts irgendwo hoch? Nicht? Wie lang geht's? Genau dadurch. Nix, okay. Schon wieder der Ausgang. Okay. Gut, gut. Junkyard abgeschlossen. Eine Green Card gesammelt. So, Leute, das war's wieder für heute. Wir haben viel erlebt, einige Fortschritte gemacht. Die Green Card und die blaue Karte haben wir eingesammelt. Und nächstes Mal gehen wir auf die Jagd nach dem Frachtschiff, das hier unterwegs ist. Lasst euch überraschen, wie erfolgreich die Jagd sein wird. Bis zum nächsten Mal, euer Rookie. Ciao.